Kommen wir nun vom Proteinrückgrat doch einmal auf die Hauptzustandsformen von Proteinen. Wir haben sie kurz benannt. Eine Hauptzustandsform ist die sogenannte Alpha-Helix oder einfach eine Helixstruktur. Man kann sie hier in den Abbildungen, glaube ich, ganz gut erkennen. Eine Alpha-Helix ist eine rechtsgängige Helix, wobei alle 3,6 Aminosäuren eine Wicklung vervollständigt wird. Diese Alpha-Helix wird übrigens durch Wasserstoffbrücken zusammengehalten. Das sind die roten Markierungen hier. Und man kann sie in vielen Naturstoffen wunderschön sehen. Hier als Beispiel das Myoglobin. Myoglobin kennen Sie vielleicht her vom Namen. Das ist ein Sauerstoffspeicher in der Muskulatur, speziell in der Ausdauermuskulatur. Dieses Myoglobin beinhaltet hier eine Hämgruppe und diese macht die Färbung des Muskels. Sie wissen, Hämoglobin mit Sicherheit ist der rote Blutfarbstoff, in den Muskeln ist Myoglobin, das erzeugt den roten Farbstoff des Muskels. Das ist noch ein kleines Molekül, als kleines Beispiel hier einmal einen weiteren Naturstoff, welche Größe solche Proteine zum Beispiel annehmen können und deutlich zu sehen hier den Hauptanteil dieser alpha helices also speziell Naturstoffe, Enzyme, haben eine beeindruckende Größe und für mich auch Ästhetik, Schönheit. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe immer höchste Probleme, mir damit vorzustellen, dass so ein Molekül einfach einmal per Zufall entsteht. Also man sieht das schon. Diesen Zufall kann man meiner Meinung nach nicht berechnen, wie so etwas zustande kommt. Wenn jemand weiß, wie das funktioniert, kann er sich gerne mal mit mir in Verbindung setzen. So, die nächste Zustandsform, die seltener vorkommt, aber je nachdem, das ist molekülabhängig, ist die sogenannte Beta-Fallplatzstruktur. Hier sind zwei Proteinketten parallel oder antiparallel angeordnet. Das heißt, sie haben entweder die identische Richtung oder die entgegengesetzte Richtung. Ein schönes Beispiel sind die sogenannten Purine. Das sind die... Enzyme oder Moleküle, Biomoleküle, die in die Membran eingebaut werden und eine Höhle erzeugen, zum Beispiel bekanntes Aquaporin, damit Wasser durch die Zellmembran hindurch diffundieren kann. Man sieht hier deutlich diese parallele Anordnung dieser Ketten. Eine kleine Besonderheit von diesen Proteinen, wie gesagt, das ist das zweithäufigste, der zweithäufigste Bestandteil in unserem Körper, Proteine nehmen in aller Regel eine sogenannte globuläre Form an. Das heißt, sie sind kugelförmig. Wie ist das begründet? Bereits in der Abfolge der Aminosäuren ist die Struktur des Proteins begründet. Also hier ist schon einprogrammiert, wie das Protein hinterher aussehen soll. Und das Protein ist so aufgebaut, dass die unpolaren Aminosäuren sich bevorzugt im Inneren befinden und sich gegenseitig anziehen und die Polaren außen sitzen. Warum außen? Weil ein Protein befindet sich normalerweise im Zytosol. Und Das Zytosol ist 70% Wasser. Und Wasser, erinnern Sie sich bitte, ist ein polarer Stoff. Und durch die polaren Aminosäuren außen ist eine gute Wechselwirkung äh, erzielt. Das heißt, dieses Protein bleibt gelöst. Und das ist ein Riesenproblem in der Biochemie. Proteine müssen unter allen Umständen gelöst bleiben. Es darf nie in einer Zelle passieren. Dass ein Feststoff auskristallisiert, das führt in der Regel sofort zur Entzündungsreaktion und zum Absterben der Zelle. Und auch ein interessanter Hinweis: Ich habe Ihnen hier ein Diagramm, ein Energiediagramm von Aminosäuren und Proteinen aufgezeigt. Was erkennt man hier? Delta G ist also die Gibbs-Energie oder man kann auch allgemein sagen die Energiezustand dieses Moleküls. Was ist stabiler? die Aminosäuren oder das Protein oder Peptid. Wenn man die Kurve lesen kann, ein Ball läuft natürlich immer bergab. Stabiler sind die Aminosäuren. Was kann man zum Beispiel daraus lernen? Um Aminosäuren in Peptide und Proteine zu verbinden, die Ketten aufzubauen, benötigt man Energie. Ich muss also Energie zufügen, damit das Peptid aufgebaut wird. Das passiert in der Regel an den Ribosomen, das selbe Standteil. Im umgekehrten Zustand, Peptide, um diese wieder zurück in Aminosäuren zu zerlegen, abzubauen, benötige ich keine Energie. Das weiß auch jeder. Das ist leider das Problem, wenn jemand oder wenn eine Person oder ein Tier stirbt, sobald die Energieversorgung ausfällt, beginnen sich augenblicklich die Peptide oder Proteine zu zerlegen. Das geht kaputt. So. Und da ein kleiner Hinweis darauf, auch mal nachdenken vielleicht. Es gibt ja so eine Theorie, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Da gab's in Urzeiten, gab es in Urzeiten eine Ursuppe mit Blitz und Donner, Wasser. In dieser Ursuppe mit der elektrischen Entladung haben sich dann die ersten Elemente, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, zu den ersten Aminosäuren verknüpft. Diese Aminosäuren haben begonnen, sich zu Peptiden zu verbinden und so ist das Leben entstanden. ist eine wunderschöne Theorie. Nur hat einen kleinen Nachteil, wenn man dieses Diagramm verstanden hat, es funktioniert nicht. Aus dem einfachen Grund, selbst wenn der Zufall da war, Aminosäuren sich zu Peptiden und Proteine verbunden hätten, beginnen sie im nächsten Moment natürlich wieder zu zerfallen. Das funktioniert nicht. Und nicht umsonst, wir kommen gleich zur nächsten Stoffklasse, haben wir unsere genetische Information in den Zellen nicht in Proteinen abgelegt. Die wären viel zu instabil. Das hätte niemals funktioniert. Da brauchen wir ein wesentlich stabileres System. Also auch hier, wer eine Idee hat, wie das Leben entstanden sein könnte, da können wir gerne mal drüber diskutieren. Mir fällt das vom physikalischen oder chemischen Standpunkt her unheimlich schwer, hier eine Abfolge zu erkennen. Deshalb, die nächste Stoffklasse zur Einführung in die Biochemie, die wir hier kennenlernen, das sind die sogenannten Nukleinsäuren. Man kennt sie vielleicht vom Begriff. Nukleinsäuren haben immer einen einheitlichen Aufbau. Sie haben eine sogenannte Base zunächst mal, das ist ein Stickstoffheterozyklus. Pyrimidin oder Purin, das ist die sogenannte Base. An diese Base ist ein Zucker geknüpft. Das ist eine Ribose oder eine Desoxyribose. Und als dritter Bestandteil ist eine Phosphorsäure oder ein Phosphat angeknüpft. Und so begründen sich die Namen und Einteilungen von Nukleinsäuren. Base und Zucker gemeinsam nennt man ein Nukleosid. Base, Zucker, Phosphat nennt man ein Nukleotid. Und wir haben zwei sehr, sehr bekannte Nukleotide im Körper, die jeder wahrscheinlich schon einmal gehört hat. Wir haben die DNA, der Träger des genetischen Codes, Desoxyribonukleinsäuren oder auf Englisch Desoxyribonuklein Acid. Und wir haben die RNAs als Überträger. Zum, Transkription, Translation führt dann zur Bildung von Proteinen. So. Auch hier bitte, ich merke das immer wieder, in der Schule lernt man hier nur rudimentäre Dinge. Wenn ich frage, welche von beiden ist was, kommt immer die gleiche Antwort. Viele, die Profis erkennen hier, ah, hier ist Uracil drin, das ist diese Base, und wissen dann, die kommt nur in der RNA vor und dann muss das hier die RNA sein. Das ist richtig, ist aber nicht die korrekte Begründung. Warum ist eine DNA eine DNA und warum ist eine RNA eine RNA? Das hängt ab von den Zuckern, die hier verwendet werden, von nichts anderem. Wir haben entweder eine Ribose oder eine Desoxyribose und die heißt 2 Desoxyribose. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an. In der DNA fehlt nämlich an der zweiten Position jeweils der Sauerstoff und das heißt Desoxy. An der zweiten Position fehlt der Sauerstoff. Und das geht durch das gesamte Molekül durch. Daher muss das, nicht hier, weil da Uracil drin ist oder irgendwas, das muss die DNA sein. Und hier sehen Sie den Unterschied. Fehlt, ist da. Hier sind jeweils die OH-Gruppen am Zucker, das ist eine normale Ribose, ein 5er Zucker, ja, der ist immer vorhanden und das muss eine RNA sein. Das ist der Hauptunterschied zwischen DNA und RNA. Nochmal wichtig, die DNA ist Träger des genetischen Codes. Und auch hier den Einstieg. Jeder, der sich mit Biochemie oder Genetik beschäftigen will, muss die vier Buchstaben des genetischen Codes kennen. Es gibt nur vier Buchstaben. Und zwar die Nukleinsäuren, Thymin, Adenin paaren sich sowie Zytosin und Guanin. Wir haben hier Unterschiede, die zusammen, der Zusammenhalt dieser Nukleotide verläuft über Wasserstoffbrücken. Hier haben wir bei TA haben wir nur zwei Wasserstoffbrücken, bei Zytosin Guanin haben wir drei Wasserstoffbrücken. Unterschied natürlich, diese Bindung ist fester. Wie merkt man sie sich? Auch wieder schöne Grüße von mir. Sie merken sich, wenn Sie es merken sollten, oder es wäre meiner Meinung nach dringend zu empfehlen, eckig auf eckig, rund auf rund. Thymin und Adenin sind eckige Buchstaben, Zytosin und Guanin, C und G, sind runde Buchstaben. Und diese Kombinationen bilden die Grundlage des genetischen Codes. Wir haben also ein Vier-Buchstaben-System. Gleichzeitig ein wichtiges Nukleotid, das wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, ist das berüchtigte ATP, Adenosintriphosphat. Wir haben hier die Aminosäure, äh, die, sorry, die Base Adenin. Dann haben wir eine Ribose und haben hier drei Phosphatgruppen. Wir haben es zu Beginn des Kurses angesprochen. Wenn wir Säure mit Säure verbinden, entsteht ein Säureanhydrid. in dem Fall ein Phosphorsäureanhydrid. Und hier ist die Energie gespeichert, den Anhydriden, das ist, kann man sich vorstellen, wie eine geladene Batterie. Wenn wir die bilden, Wasser abspalten, wird die Energie geladen. Und bei der Abspaltung dieser Bindungen, dieser Phosphate, wird die Energie wieder freigesetzt. Sie kennen vielleicht schon den Ablauf in der Biochemie, ATP wird zu ADP, zu einem Adenosodiphosphat und einem Phosphatrest gespalten. Dabei wird Energie freigesetzt. Das ist die Grundlage der Energieversorgung im Körper. Im biochemischen Bereich dazu mehr.